Das Faszinierende und auch Schwierige bei Marx ist ja, dass er eine wirklich umfassende Theorie hat, die sowohl philosophische, soziale, ökonomische, politische Elemente enthält.